Ja, herzlichen Glückwunsch an Leonid Sudalenka. Ganz, ganz liebe Glückwünsche. Leonid sitzt leider im Gefängnis, weil er sich für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit einsetzt und deswegen hat er meine und unsere Solidarität und wir fordern seine sofortige Freilassung trotzdem heute an deinem Geburtstag. Alles Liebe und schöne Grüße aus Deutschland.